Hallo und herzlich willkommen hier bei Moderbahn Union. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Produktpräsentation in H0. Heute geht es nach Rocco und zwar geht es zum Doppelstockwagen-Set Bahnland Bayern. Das haben wir hier auf der linken Seite und es gibt dazu einen Ergänzungswagen, den haben wir hier rechts stehen. Das alles schauen wir uns gleich im Detail an. Vorher natürlich ein paar Informationen zum großen Vorbild, sprich zu den Doppelstockwagen. Dann gibt es natürlich noch Fahraufnahmen und zum Schluss. Wie sollte es anders sein? Das Schlusswort. Der Fahrplan steht, wir legen los. Ja, Doppelstockwagen, woher kommen die eigentlich? Woher kommt dieses Prinzip von zwei Etagen in einem Wagen? Wir sind im Wilden Westen und zwar die Postkutschen. Daher kommt das Prinzip Doppelstockwagen. Man hat damals im Wilden Westen bei den Postkutschen, wo ja im Prinzip nur relativ wenige Leute transportiert werden konnten, damals die Idee gehabt, neben dem Kutscher, der auf dem Bock relativ weit vorne, auch etwas erhöht sitzt, dort hinter ihm auf dem Dach und hinter der Personenkabine, die sich ja relativ mittig dann auf dem Wagenkasten befand, noch zu installieren. Und somit hatte man mehrere Etagen auf der Kutsche und es entstand dann im späteren, moderneren Verlauf dann zum Beispiel bei Straßenbahnen und Bussen, auch bei den ersten Pferdestraßenbahnen, also sozusagen eine Kabine, die von Pferden gezogen wurde, dann das Prinzip von zwei Etagen. Unten und oben auf dem Dach sozusagen doppelstock die zweite Etage. Die ersten Eisenbahn-Doppelstockwagen kamen 1868 zum Einsatz und zwar bei der Altona-Kieler Eisenbahn. Und diese Wagen hatten auch etwas Besonderes, denn sie hatten unten Abteile und oben waren es Durchgangswagen, wo sozusagen die Fahrgäste dann durchgehen konnten und in den einzelnen Wagen dann in der unteren Etage ihren Platz suchen konnten. Und somit schaffte man es, unten für die reisenden 50 Sitzplätze zu schaffen und oben hatte man dann noch immerhin 32 Plätze für Fahrgäste. Ab 1893 wurden Doppelstock-Dampftriebwagen populär, man höre und staune, Dampf-Doppelstock-Triebwagen. Und zu den ersten Bahngesellschaften, die diese Züge dann auch eingesetzt haben, zählten die hessische Ludwigsbahn und natürlich die königlich-bayerische Staatseisenbahn. Die ersten wirklichen modernen Doppelstockwagen wurden in Deutschland 1936 zum Einsatz gebracht und zwar bei der Lübeck-Büchener Eisenbahn und zwar auf der Schnellzugstrecke Hamburg-Lübeck-Travemünde-Strand. Dort kamen sehr moderne Züge zum Einsatz für die damalige Zeit, denn man höre und staune, das waren Wendezüge, denn diese Züge verfügten mit einem Steuerwagenabteil automatischen Scharfenbergkupplungen sowie Doppeleinheiten mit einem gemeinsamen Jakobsdrehgestell die Möglichkeit im zug modus zu fahren. Das heißt, auf der einen Seite befindet sich eine Lok und auf der anderen Seite befindet sich ein Steuerwagen, mit dem man die Lok fernsteuern konnte. Und das schon im Jahre 1936. Und klar, was sollte es anderes sein? Es war eine Dampflok. Und zwar hatte die äh, Lübeck-Büchener Eisenbahn drei Dampflokomotiven. Und zwar handelte es sich hier um Schnellverkehrstenderlokomotiven, Drei Stück an der Zahl. Und diese waren äh, mit einer Stromlinienverkleidung ausgestattet, das reduzierte natürlich den Windwiderstand enorm und diese Züge waren dann vom Zugende vom Lokführer aus steuerbar. Denn mit diesem Steuerwagen konnte man diese Dampflok dann fernsteuern und das wie gesagt schon im Jahre 1936. Und zu den Wagen sei dann auch noch gesagt, dass diese Wagen dann... Abgesehen von dem Service von einem Gepäckservice, größere Gepäckstücke wurden dann von ähm, Mitarbeitern in Empfang genommen, in einem Gepäckwagen verstaut und wenn die Fahrgäste aussteigen wollten, wurden diese Gepäckstücke dann auch natürlich wieder den Fahrgästen geholt und an den Bahnsteig gebracht. Außerdem hatten die Wagen, man höre und staune, Klimaanlagen mit an Bord in warmen Zeiten, im Sommer, konnten diese Klimaanlagen dann den Fahrgästen eine schöne kühle Brise zur Verfügung stellen und das im Jahre 1936. Also das muss man wirklich sagen, war damals ein enormer technologischer Sprung nach vorne. Als die Lübeck-Büchener Eisenbahn dann 1938 in die Deutsche Reichsbahn überging, wurden diese Wendezüge dann auch nicht mehr weiter betrieben. Es erfolgte der Betrieb mit normalen herkömmlichen Zügen, sprich mit einer Lokomotive vorne, die dann am Endbahnhof dann sozusagen Kopf machen musste, ans andere Ende gebracht werden musste und auch die Klimaanlagen wurden nicht weiter betrieben. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde dann bei der Deutschen Bundesbahn der Wendezugbetrieb wieder aufgenommen. Im Mai 1959 wurden dann die lübeck büchner Eisenbahn-Doppeldecker wieder dann mit einer Baureihe 200 im Wendezugdienst eingesetzt. Und später dann 1989 wurden dann probeweise einzelne S-Bahnen mit niederländischen Doppelstockwagen ausgestattet und sie wurden erprobt. Die Erprobung scheiterte dann aber daran, dass zum einen die Fahrzeiten nicht gehalten werden konnten und auch der Fahrgastwechsel gestaltete sich etwas schwieriger und aufwendiger, insbesondere zeitintensiver aufgrund der wenigen Türen an den Wagen. Weitere Prototypen gab es dann auch natürlich in der ganzen Zeit. Zum Beispiel, man kennt es, glaube ich, von alten Bildern, der Doppeldecker Schienenbus, die Baureihe 670. Sechs Stück wurden gebaut, einige sind sogar heute noch im musealen Betrieb unterwegs, aber sechs Stück damals wurden dann zwischen 94 und 2003 zum Einsatz gebracht. Leider scheiterte das alles, weil doch die Wartung sehr intensiv und war und somit entschied man sich dann, diese kleinen Doppeldecker-Schienenbusse dann auf das Abstellgleis zu schicken. Der Meridian, Baureihe 445, das war auch ein experimenteller Doppelstockzug, der wurde in der Zeit von 2000 bis 2002 erprobt, dann aber dann auch wieder stillgelegt bzw. fallen gelassen. Das Lustige am Rande. Wir haben heute im Jahre 2022 auch wieder eine Baureihe 445 und das ist tatsächlich ein Triebzug, ein Doppelstock-Triebzug, der auch schon im Bereich Baden-Württemberg zum Einsatz kommt. Ansonsten unsere modernen Doppelstockwagen sind mittlerweile im äh, regionalen Verkehr überhaupt nicht mehr wegzudenken, ob Norddeutschland, Süddeutschland, Ostdeutschland oder auch hier bei uns im Westen. Überall sieht man Doppelstockwagen oder auch Doppelstock-Triebzüge. Und äh, man kann wirklich sagen, hier bei uns in NRW würden ohne die Doppelstockwagen wirklich, mh, naja, kaum bis fast gar nichts mehr laufen, denn einfach die Kapazität in so einem Doppelstockwagen ist einfach unschlagbar gegenüber einem herkömmlichen Eindeckerwagen. Man kennt es, glaube ich, um einige Beispiele zu nennen, zum Beispiel den Siemens d HC, das ist ein Doppelstock-Triebzug, dann haben wir den Stadler Kiss, der kam damals, wo er rauskam, hatte er seine Premiere oben in Norddeutschland bei der ODEC im Bereich Berlin oder auch zum Beispiel bei DB Fernverkehr, unser Intercity 2, das sind im Prinzip herkömmliche Doppelstock-Mittelwagen mit einem Steuerwagen und am anderen Ende eine E-Lokomotive, in der Regel die Baureihe 146.5 oder die Baureihe 147. Ja Freunde und das war es auch schon zum Vorbild. Ich würde sagen, wir machen weiter mit unserem kleinen Doppelstockzug hier in 1 zu 87. Schauen wir uns also nun hier das Modell in 1 zu 87 genauer an. Wie kommt es zu uns? Wir kennen es nicht anders von Rocco. Gute Qualität haben wir die Rocco Kartonage. Innen haben wir einen Kunststoff-Inlay, worin die Waggons sicher verpackt sind. Genauso hier beim Ergänzungswagen. Das Set hier besteht natürlich aus dem Highlight, dem Steuerwagen im Bahnland Bayern-Design. Zweite Klasse. Dann haben wir einen zweite Klasse Mittelwagen und hier ein erste, zweite Klasse Mittelwagen. Alle Wagen haben auf der Längsseite den Schritt. Zug Regio Südost Bayernbahn drauf. Genauso hier beim zweite Klasse Mittelwagen der Ergänzungswagen. Dann ist mit dabei ein Zurüstbeutelchen, wobei man hier nicht von Zurüstbeutelchen reden kann. Es ist eher ein Kupplungsbeutelchen, denn wir haben zwei Bügelkupplungen dabei. Wir haben zwei Rocco Kurzkupplungen und wir haben auch eine starre Kupplung, womit die Wagen dann halt auch fest miteinander verbunden werden können. Das Ganze dreimal. Einmal hier natürlich beim Ergänzungswagen. Dann haben wir nochmal hier beim Set ein kleines Zettelchen, was ähm, ja, relativ schlicht ist, wo aber hier nochmal ganz wichtig drin erklärt ist. Einmal, wie wir das Gehäuse abbekommen. Rokotypisch unten spreizen, nach oben ziehen. Das geht wirklich sehr einfach und vor allen Dingen auch sicher. Man macht nichts kaputt. Und dann befindet sich vorne über dem Führerstand die PLUX 22 Schnittstelle. Dort wird der Funktionsdecoder verbaut. Was haben wir von dem Funktionsdecoder? Wir können einmal das Innenlicht schalten, ein, aus. Wir haben einmal die Möglichkeit, Spitzenschlusslicht zu schalten. Wir haben die Möglichkeit, Fernlicht zu schalten, Zugzieheranzeige Beleuchtung, ein, ausschalten und Führerstandsbeleuchtung. All das hier im Führerstand. Wie gesagt, in dem Mittelwagen haben wir dann natürlich die Möglichkeit, dann das Licht ein- oder auszuschalten. Beim Ergänzungswagen ist ebenfalls ein kleines Zettelchen mit dabei, hier aber nur die Erklärung, wie wir das Gehäuse abnehmen und auf der Rückseite, genau wie beim Set, dann auch nochmal ein paar Ersatzteile, die man sich dazu kaufen kann, zum Beispiel den Schleifer, zum Beispiel Wechselstromachsen, zum Beispiel Gleichstromachsen oder die Kupplungen. Die Bedrohung der Wagen ist wirklich hervorragend, gerade hier vorne der Steuerwagen. Wir verbinden unsere Heimat Südostbayern, bahn bahnland bayern Ist wirklich ein Augenschmaus, da lässt man wirklich gerne sein Auge drüber schleifen. Auch unten der Längsträger, es ist alles drauf und was mir besonders gut gefällt, ist natürlich mehrfarbig. Einmal zum Beispiel der Umstellhahn vom Bremsgewicht, also sprich die Bremsstellung des Steuerwagens. Das ist schön in Farbe gehalten hier vorne. Dann haben wir am Längsträger farbige äh, Piktogramme, die auf äh, bestimmte Besonderheiten, beziehungsweise Verbote des Steuerwagens hindeuten. Das ist wirklich sehr schön umgesetzt. Hier vorne haben wir einen extra angesetzten Scheibenwischer hier vorne. Die Frontpartie des Steuerwagens ist wirklich sehr schön umgesetzt. Auch der Führerstand ist hervorragend umgesetzt. Es ist eine Kooperation mit Hobby Trade, die Rocco hier eingegangen ist. Und äh, auch bei den Mittelwagen, sie sind standardmäßig alle mit LED-Beleuchtung ausgestattet. Und auch die Anordnung der Sitze und auch die Kolorierung ist hier wirklich hervorragend. Ja, Kommen wir noch zu ein paar Eckdaten des Ganzen. Wir haben hier eine Kurzkupplungskinematik, wie ja gerade eben schon auch erwähnt, auf anhand der Kurzkupplungen 362. Wir haben eine elektrische Schnittstelle PLUX 22 hier vorne im Steuerwagen. Möchte man nicht in einen Funktionsdecoder investieren und sagt sich, nö, nee, brauche ich nicht, dann ist es eigentlich auch kein Problem. Dann hat man zwar permanentes Licht überall und im Steuerwagen leuchten dann Schluss und Spitze. Gleichzeitig, Wenn man sagt, das ist mir egal, mir kommt jetzt einfach nur darauf an, dass sie fahren, kann man das auch machen, dann braucht man sich den Funktionsdecoder nicht zu holen, aber ich empfehle es auf jeden Fall, denn die zusätzlichen Funktionen sind nicht nur schön, sondern auch nützlich. Eingebaut ist auch ein Pufferkondensator. Pufferkondensator, was ist das? Es ist im Prinzip ein, ein kleiner Akku, ein Speicherakku, der im Wagen eingebaut ist. Dieser lädt sich während des Betriebs auf und wenn der Zug dann mal über eine stromlose Stelle im Gleis fährt, Dreck oder auch ein nicht polarisiertes Weichenherz, dann gibt dieser Speicher die Energie ab, so dass der Zug ohne Rucken, beziehungsweise nicht ohne Rucken, sondern ohne Flackern dann halt weiterfahren kann und im späteren Verlauf, wenn es dann wieder Strom gibt, lädt er Kondensator sich wieder auf und das gleiche Spiel beginnt dann irgendwann wieder von vorne. Der also wie gesagt mit drin verbaut. Drei Licht Spitzenlicht, zwei Licht Schlusslicht eben ja auch schon erwähnt. Innenbeleuchtung ist komplett in LED gehalten. Und wir haben hier eine Länge über Puffer von 929 mm. Das aber nur das Dreier-Set. Möchte man die Länge komplett haben, muss man auf die 929 mm noch 303 mm draufpacken. Das ist nämlich hier der Ergänzungswagen. Es sind wirklich lange Wagen, weil es sich hier um den originalen Maßstab 1 zu 87 handelt, finde ich persönlich am schönsten, denn die Wagen sind der Länge entsprechend schön geworden und auch wenn man jetzt eine Lok daneben stellt, sieht man auch richtig, dass die Lok wesentlich kürzer ist als die Wagen, eben weil die Wagen wirklich 1 zu 87 sind. Ja Freunde, das also zum Modell und wir schauen uns jetzt mal die Fahreigenschaften dieser wunderschönen Waggons an. sind wir auch schon am Ende unseres Videos angekommen. Hier jetzt natürlich noch das Wichtigste für euch, nämlich die Artikelnummer. Wir haben hier das Gleichstrom-Set, also sprich DC und haben hiermit die Artikelnummer 74155. Der Ergänzungswagen in DC hat die Artikelnummer 74157. Für unsere Wechselstromfreunde kein Problem, gibt es natürlich auch was. Das Dreier-Set, so wie wir es hier auch sehen, wie gesagt, nur in Wechselstrom, hat die Artikelnummer 74156. Und der Ergänzungswagen in Wechselstrom hat die Artikelnummer 74158. Möchte man sich auch einen Funktionsdecoder leisten, dann hat Rocco das auch im Angebot, nämlich unter der Artikelnummer 10. 895, das ist ein PLUX 22 Funktionsdecoder und somit sind wir auch nun wirklich am Ende unseres Videos angekommen, ich hoffe es hat euch gefallen, sollten jetzt noch Fragen eurerseits offen sein zu unserem Doppelstockzug hier, gerne unter dem Video die Kommentarfunktion nutzen oder uns eine E-Mail schicken unter www. Nein, unter info at und möchtet ihr dieses Set haben, dann besucht unsere Internetseite www.modellbahnunion.com. Dort oben in die Suchzeile die Artikelnummern eingeben, liefern lassen und glücklich sein. Ja Freunde, und das war es auch schon mit unserem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Macht es gut, bleibt gesund und tschüss.